Hallo, wir sind Sarah und Jell aus der Hub4U. Heute zeigen wir euch, wie einfach ihr etwas ganz Besonderes aus euren Tellern und Tassen machen könnt. Die Idee haben wir in dem Buch aus Altmach schön entdeckt. Das könnt ihr natürlich auch bei uns ausleihen. Um zu starten, braucht ihr nur einfarbiges Geschirr und Porzellanfarbe. Wir haben einen Stift verwendet, den man nicht einbrennen muss. Es geht aber auch mit Pinseln und Glasfläschchen. Die müssen dann allerdings bis zu drei Stunden einbrennen. Die Vorlagen haben wir uns aus dem Internet rausgesucht. Wir haben unsere bei Pinterest gefunden. Wir haben uns für Vorlagen von Herr der Ring und Harry Potter entschieden und als erstes wird Sarah jetzt die gepunktete Grimm-Tasse machen aus dem Unterricht von Professor Fulon. Als erstes hat Sarah den Umriss von dem Grimm gepunktet und dann ausgefüllt. Wenn man sich unsicher ist, kann man das Ganze natürlich auch erstmal mit einem Fleischstück vorzeichnen. Er lässt sich dann ganz einfach mit Wasser ohne Schmieren wieder entfernen. Jetzt ist die Grimmtasse fertig. Hier haben wir noch eine an Herr der Ringe angelehnte Tasse. Mit der flüssigen Farbe und Pinsel haben wir diesen Harry Potter Teller gestaltet. Und natürlich könnt ihr auch Schablonen benutzen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Ausprobieren!